Hallo, liebe Lipstick-Ladies, sehr geehrte dummen Hurenkinder. Hallo, Ostmark. Mein Name ist Manuel Mittas. Mittas mit SS. Ich hänge gerade ziemlich zugekokst in der russischen Oligarchenvilla auf herum und verhandle darüber, ob und wie ich die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Aber darüber darf ich leider öffentlich nicht reden, deswegen ähm, schon gar nicht heute Abend. Darum sage ich einfach nur Danke.